40 Tage Reich Gottes. 40 Tage Kingdom of God. Heute Tag Nummer 29. Today we have day 29. Und das Thema lautet Leiden und Verfolgung. And the theme is suffering and persecution. Und ähm, dieses Thema ist unbeliebt in der westlichen Welt. Aber wir müssen es betrachten. Denn die Wahrheit ist es gehört zum Reich Gottes. Und wir lesen zusammen. In 2. Thessalonicher Kapitel 1 Vers 5. In 1 5. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes which is a manifest token des reiches righteous judgment of God Dass ihr werdet, des gottes. that ye may be counted worthy of the kingdom of God. um dessen Willen ihr auch leidet. For which ye also suffer reich gottes und leiden werden hier zusammen verbunden kingdom of God and suffering belong together jesus sagt jesus says, in matthäus kapitel 5 vers 10, in Matthew 5, vers 10 und geht direkt auf Verfolgung ein. He, uh, here he speaks about persecution. Und er sagt, Glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgten. It says, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Reich der Himmel. For theirs is the of Which are persecuted for righteousness sake. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Wir haben weltweit ganz viele Christen, die verfolgt werden. We have so many that are truly Menschen, die, die geschlagen werden, getötet werden. Menschen, that that that, that, that die ins Gefängnis müssen. That are thrown into prison. Und, ähm, und Jesus sagt hier, glückselig seid die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Denn ihrer ist der Reich der Himmel. Jesus geht noch weiter Jesus also continues. und sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 44, And says in Matthew 5, 44 nicht nur, dass wir Verfolgung erleiden, Not only that we suffer persecution, sondern er geht noch weiter und sagt, liebt auch noch eure Feinde. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Do good to them that hate you and pray for them which despitefully use you and persecute you. Das Prinzip des Reiches Gottes. The principle of the kingdom of God heißt Liebe. Is love. Liebe. Liebe auch eure Feinde. Love also your enemies. Und was machen wir jetzt mit denen, die uns verfolgen? What do are we doing with those that persecute us? Betet für die, die euch verfolgen. Pray for those that persecute you. Liebt eure Feinde. Love your enemies. Und betet für die, die euch verfolgen. And pray for those that persecute. Aber wie geht das? How do you do that? Wie können wir das machen in so schwierigen Zeiten? How can we do that in such difficult times? Wenn Leute voll gegen uns sind? If are totally us, wir dürfen uns einfach entscheiden. We can decide. Entscheiden für Freude. We can for joy. Paulus hat es auch erlebt. We can choose joy, and Paul even experienced it. Hat so viele heftige Sachen erlebt. He has experienced so many aber bad er hat sich things. immer entschieden für Freude. But he always chose to rejoice. Ja, und das steht in Philippa 4,4. And in Philippians 4, 4, we read, da sagt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Paulus hat verstanden, der Schlüssel des Reiches Gottes ist diese Freude. Die Freude, die man sich nicht rauben lässt. Ich möchte ich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, für diese Freude. That you decide to be joyful at all times. Es gibt diese Gesellschaft Open Doors. There is a, a community Open Door. Und sie kümmern sich um die Verfolgten weltweit. And they are really, really und Christenverfolgung nimmt zu. And the, the, the persecution of Christians tod nimmt zu. And the, the death of martyrs are, are increasing. Und diese Botschaft wird immer, immer aktueller weltweit. More more Als ich bei meinem, äh, in einem Himmelserlebnis when, ähm, im neuen Jerusalem sein durfte, habe ich ähm, eine große M Menge gesehen an Menschen, die Gott anbeten. Und ähm, die waren so erfüllt im Herzen. Sie waren so glücklich. Sie haben Gott angebetet. Die Engel waren auch dabei. Und alle haben Gott angebetet. Und ich frage Jesus, Jesus, was sind das für Menschen hier? Und Jesus sagt mir, es sind die Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben für mich. Es waren so viele Menschen. And so many were there. Aber sie waren zufrieden, weil sie Gott anbeten. But they were so content because they God. Sie haben ihr Leben gegeben für Jesus. They have given their lives for Jesus. Und, ähm, und ich, ich, ich äh, fange an zu sprechen mit einem dieser Märtyrer. And I started talking with one of these martyrs. Und er drehte sich zu mir And he turned to me. und wir reden miteinander. And we talked with each other. Und ich frage ihn, And I asked him, ähm, war es nicht schlimm für dich? Was nicht hart für dich, dass du dein Leben gegeben hast für für dein Glauben. Was to leave life for your Und voller Erfüllung kommt er gerade aus dem Lobpreis raus. Und er dreht zu mir. Und er sagt, jeden Moment, den ich auf dieser Erde erlebt habe, hat sich gelohnt. was für die, was was? für die Herrlichkeit, For the glory, die ich heute im Himmel habe. Ich habe mich erinnert an Römer 8,18. I, I remembered of uh, I remembered Romans 8, 18, Was Paulus sagt. What Paul said. Dass die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. With the glory which shall be revealed in us. Die Herrlichkeit, die kommt, ist größer. The glory that is coming is much greater. Vielleicht erlebst du Verfolgung in deinem Leben. Maybe you have in your life. Vielleicht erlebst du heftige Zeiten in deinem Leben. Maybe you have very tough times in your Aber life. die Herrlichkeit, die kommen wird. But the glory that will come die ist viel größer. Is much Im Vergleich zu dem, was du heute erleidest. To what you have to today, Bitte bleib, bleib, bleib treu. Bete für die, die euch verfolgen. Pray for those that und liebt eure Feinde. And love your enemies. Und ein Schlüssel ist immer, love the key is always... freu dich alle Zeit, all the time. auch wenn alles wehtut. aber du freust dich alle Zeit. But you all the time. Als die große Erweckung in China war when, when the big revival came to China, und im Untergrund wurden sind Gemeinden gewachsen und sie hatten große Verfolgung. They had big persecution. Und, und sie haben zu der westlichen Welt gesagt, and they said to the World. bitte betet nicht, dass die Verfolgung aufhört. Don't, don't pray that this will stop. Sondern betet, dass wir durchhalten in der Verfolgung. We we, we, we, we Weil sie haben verstanden, die Herrlichkeit ist umso größer. Is und wir wollen diese Herrlichkeit nicht loslassen. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du richtig heftige Zeiten in deinem Leben. Maybe you have very tough times in your und life. du weißt nicht, wie du weitermachen sollst. And you don't know how to Bitte bleib am Herzen Gottes dran. Und, und, und lass nicht zu, don't allow. Dass, dass, du, dass, dass du enttäuscht bist von Gott. That you are, that you are with God. Die Herrlichkeit, die auf dich wartet, ist größer is als die Probleme, die wir jetzt haben. Bitte bleib treu. Be Jesus geht noch weiter. Jesus even continues. Er redet nicht nur über Verfolgung. He only talk about er redet auch von getötet werden. He also talks about being er, äh, Matthäus 10, Vers 28 sagt, 10, äh, verse 28 says, Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr von denen, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und fehlte not them which kill the body but are not able to kill the soul mm. but rather fear him who is able to destroy both soul and body ja. in hell Jesus sagt bleibt auf dem richtigen kurs The, the der, Jesus right ja. Fürchtet euch nicht vor denen, die euer Leib töten können. afraid Viel wichtiger ist die Seele, dein innerer Menschen. But much more is the soul, the inner man. Achte darauf, Watch it. dass du stark bleibst im Herrn. That you in the Lord. Wir haben ein paar Beispiele in der Bibel. We have a few examples in the Bible. Von Verfolgung. From persecution. Stephanus wurde gesteinigt. Stephan, Stephanus was stoned. Aber er hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. But he saw the glory of Jesus. Eine Gemeinde, einige Gemeindemitglieder wurden unter dem Befehl von Herodes geschlagen. Der Bruder von Johannes, er heißt Jakobus. The brother of John was called Er wurde auf Befehl ähm, von Herodes hingerichtet. Jacob and he was He was killed because Herod gave the order. Petrus wurde ins Gefängnis geworfen. Peter was into the, into prison. Ja. Ja, äh, Paulus wurde ähm, auf Lystra gesteinigt. And, uh, Paul was in Lystra. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis gesteckt. Paul and Silas was, were put into prison. Und Johannes musste auf die karge felsige Insel Patmos. And, uh, John To go to the very, very of Verfolgung und, und, und Leiden war ein Teil der Apostelgeschichte. Aber Paulus hat den Schlüssel ergriffen. But Paul got key. Und den will ich dir jetzt geben. And I want to give you that key. 1. Vers 21. Das ist die richtige Sichtweise. Paulus sagt. Right Paul says. Denn mein Leben ist Christus For to me to live is Christ. und Sterben ist mein Gewinn. And to die is gain. Für mich ist das Leben Christus For me life is Christ. und Sterben ist mein Gewinn. And to die is gain. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen. That's one of my Wenn dein Leben Jesus ist, When your life is Christ, kann man dir nichts klauen, then they can steal <lacht> weil from Jesus kann man dir nicht wegnehmen. Jesus, they take away from you. Bitte bleib im, im Herzen Jesu. Stay, remain with Jesus in Und your Und wisse eins? Wenn, du auf die, wenn die Zeit dieser Erde zu Ende ist, kommt der größte Gewinn zustande. Comes the greatest, greatest victory and gain in your life. Denn mein Leben ist Christus. My life is Christ. Und Sterben ist mein Gewinn. Vergiss niemals. Never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.